fingerdrücken also wenn man als äh, Flüchtlinge hier kommt dann sofort die polizei gibt eine fingerdrucken also das bedeutet sie in der schweiz äh, eine Flüchtlinge sind und die dürfen nicht eine andere länder besuchen oder also, die, die können nichts der Schweiz verlassen. Hier ist ein großes Gefängnis. Man darf nicht reisen, darf nicht arbeiten, darf nicht etwas zu tun. Dann ist eine ein großes Gefängnis. Warum? Ich habe keine Chance, in den Iran zurückzugehen, weil ich sofort totes Strafe bekomme. Und ich will nicht eine Strafe. Ja, Gerne. Ja, wenn man als Flüchtlinge hier in der Schweiz gekommen ist, dann musste eine Geschichte sagen, also was ist, also ihre Probleme, was äh, äh, sie oder er hier gekommen ist und äh, die scheiden in Bern, also Sam oder, die scheiden, ob sie oder er darf in der Schweiz bleiben oder nicht these are the positive or the negative